Es ist so kalt geworden, was ist nur mit uns los? Wir haben uns geschworen, wir lieben bis zum Tod Und was ist jetzt alles verloren, alles bedeutungslos Ich fühl nichts mehr, mein Herz ist wie betäubt und so Ich kann nicht mehr klar denken, du hast mir den Schlaf geraubt Wolltest mir Liebe zeigen, doch bis heute warte ich drauf Du hast mir weh getan und das war keine Seltenheit Wahre Liebe gibt's nicht oft, weil das leider zu selten bleibt Und dieser starke Junge wird auf einmal richtig schwach Ich hab dir gesagt, dass ich alles für dich tun mach Du hast es nicht geschätzt, für dich eine Selbstverständlichkeit, die mir viel verrät über dich und dich als Menschen zeigt. Ich hätte nie gedacht, dass du so als kalt bist. Jeder Mensch macht Fehler, aber ehrlich, ich begreif's nicht. Du gibst die Beziehung auf für einen anderen Typen. Doch vergiss nicht, du spielst hier mit meinen Gefühlen. Du hinterlässt jetzt tausend sterben, meine Gefühle sind verletzt Ich habe dich so sehr geliebt, doch bitte sag mir, was ist jetzt? Ich will dich nie wieder sehen, denn es tut mir so sehr weh Es gibt für uns keine Hoffnung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 Wenn ich nichts mehr hab, wenn es mir schlecht geht, wenn ich keinen zum Reden hab, dann ist sie für mich da, die Musik. Ich liebe sie und ich weiß, egal was auch kommt, egal was ich im Leben verliere, die Musik wird immer an meiner Seite stehen.